Klimakontrolle, Umweltschutz und Frieden Klimaschutz ist ein trügerischer Begriff. Damit ist Klimakontrolle bzw. gezielte Klimamanipulation gemeint. Vor allem die Angst vor Veränderung, aber auch die tiefsitzende Angst vorm Tod treiben die Klimaschutzbestrebungen an. Bei genauerer Betrachtung bleibt beim Fokus auf CO2-Ausstoßreduktion Umweltschutz weitgehend unberücksichtigt. Zu Umweltschutz gehört meiner Ansicht nach dazu, unserer Umwelt Raum für Veränderungen zu geben, an die wir Menschen uns wiederum anpassen müssen, um harmonisch im Einklang mit der Natur zu leben. Hohe CO2-Emissionen sind das Nebenprodukt eines tieferliegenden Problems. Das Wirtschaften und Konsumieren ohne Rücksicht auf die Bedürfnisse vom Planet- Natur oder Mitmenschen, geprägt von Ressourcenverschwendung, kurzfristigem und engstirnigem Denken, sowie Umweltverschmutzung und Umweltzerstörung. Welche Relevanz haben grüne Technologien, wenn wir weiterhin den Konsum kurzlebiger Produkte fördern, aus Angst vor unseren Mitmenschen enormen umweltschädlichen Militäraufwand betreiben oder sogar durch Kriege, Leben und Umwelt vernichten? Aber selbst wenn die Klimaschutzidee als sinnvoll erachtet wird, bleibt die Glaubensfrage offen, ob wir Menschen Klimaveränderungen überhaupt kontrollieren oder begrenzen können. Grundproblem und Lösung Gewalt, Ausbeutung, Konsumwahn und Umweltverschmutzung wurzeln alle im inneren Unfrieden von uns Menschen, den wir versuchen im Außen aktiv zu beseitigen. Durch emotionale Überforderung grenzen wir uns immer weiter von Umwelt und Mitmenschen ab und verlieren schließlich die Kapazität, deren Bedürfnisse bei unseren Handlungen mit zu berücksichtigen. Doch die größten Probleme der Menschheit lassen sich nach und nach allesamt lösen, indem wir uns mit unseren Ängsten und anderen Emotionen auseinandersetzen, mit Mutter Erde kooperieren, und uns an Umweltveränderungen, zum Beispiel Klimawandel, anpassen.